Willkommen zurück zu Pokémon Kamezin. Heute wird Zeit für ein paar Rematches. Alle Arenen werden nochmal neu herausgefordert. Denn das ist genau das, was wir tun sollen. Damit irgendwie in der Schule so ein Turnier stattfindet oder sonst was. Und ja. Hallo, mein Name ist Rona und ich bin die Inhaberin der Konditorei Mugosi. Oh, du bist es ja. Sag bloß, du bist der frischgebackene Champ, der gerade in aller Munde ist. Genau, ich bin der neue Champ. Ich lag also richtig, aber du warst ja auch sehr stark, Maike. Meine Leckereien schienen dir damals also auch geschmeckt zu haben. Jemand mit so gutem Geschmack muss einfach jede Menge Potenzial haben. Was sagst du, noch, du schaust den Aufwand zu top bei mir vorbei? Hm. Die reven oh je, der hat dich ja ganz vergessen. Puh, ein Glück, dass ich zufällig gerade hier bin, um meinen Mitarbeitern Kuchen vorzubringen. Gut, dann gib mir doch bitte mal eine Kostprobe von deiner Stärke als frisch gebackenen Champ. Können wir machen. Hey, das war der Spaß! Hier kann man aber nicht gut kämpfen. Gehen wir lieber woanders hin. Zum Glück müssen wir nicht die ganzen Prüfungen nochmal neu machen, sondern nur die Kämpfe. Plus, die Kämpfe sind jetzt viel schwieriger. Denn ihre Pokémon sollten jetzt ungefähr auf meinem Level sein. Ich kann da nicht ein bisschen overlevelt bin. Weil ich bin ja knapp Level 70 jetzt und sie wird wahrscheinlich mit Level 65 zu sein, aber. Ne, ist sowieso nicht schwer, denke ich. Ich erinnere mich doch sehr gut daran, wie, mit wie viel Wucht du den Oliven beigetrollt hast. Man hätte fast meinen kleinen du zum Typ Kampfthera kristallisiert. Denn wie viele Arena hattest du damals vor meiner schon vorbeigeschaut? Vor der Akademie ist es nur ein mausi mauzi zur Moldred arena also schauen viele Trainer zuerst bei uns vorbei. Deshalb hat mich der Top-Champ auch gebeten, die Herausforderer ein wenig in Zuckerpatte zu packen, wenn du verstehst, was ich meine. Das war lieb, aber meine Kinderbuchbahn haben deswegen ganz schön oft den Kampf das Nachsehen. Sie tun mir richtig leid, die Armen. Umso dankbarer sind wir also für Gelegenheiten wie diese, wo wir uns nicht zurückhalten müssen, sondern richtig auf den Putz hauen dürfen. Dann werden wir dich jetzt schon mal schonungslos zum Mürbeteig verarbeiten. Dann let's go. Du, du, dum, dum. Ihre Käfer-Pokémon haben sich nun entwickelt. So wie es auch sein sollte. Und wir haben zwei Pokémon, die easy alle ja, killen können. Heute gibt es nur eine bittere Niederlage für dich? Fahr mit dich nicht zu weinen, okay? Ich werde schon nicht weinen, keine Sorge. Und ja, ich lag richtig mit den Leveln. Aber 65er-Dreh sollen die alle sein. Wir werden ein bisschen drüber sein. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, die Kämpfe werden sowieso nicht schwer sein, weil... Für diesen Kampf zum Beispiel habe ich Takoko und zu Titan, also... Eigentlich ist es jetzt ganz egal, wenn ich einsetze. Ist vollkommen egal. Beide sollten... One-shotten. Obwohl was zu Titan bin ich mir nicht sicher. Bei Takoko auf jeden Fall, aber es ist Titan. Ja, ist nicht sehr effektiv. Ich habe gerade an Pflanze gedacht und nicht an äh, Käfer. Okay, das war meine Schuld. Ja, das gebe ich zu. Das war jetzt meine Schuld, weil ich nicht richtig gedacht habe. Aber generell, ich denke, die Rematches werden nicht schwer. Das ist meine Vermutung, meine Einschätzung. Deshalb habe ich sie auch vor in so zwei, drei Folgen. Face King. <lacht> Springt daneben, verletzt sich. Ja, okay, ciao. Tschüss. Weil ich Typ äh, Geist bin, kann mich die Normalattacke nicht treffen. Nice. Oh, das sehen wir da explodieren. Wenn wir uns nicht schnell äh, entzünden oder so. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Weil müsste sich eigentlich explodieren, wenn ich jetzt Flammen reinsetze, aber. Es explodiert weniger. Ah, oh, Robustheit. Oh. Hm. Ah, bis zum hm. oh, beziehungsweise setzt es nicht Explosion oder Finalo ein. Zum Glück. Sorry, wegen meinem Stuhl. Ich weiß, der quietscht immer rum. I Babum. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe wir theoretisch in einer oder in zwei Folgen hinkriegen könnten. Aber vielleicht vier in einer Folge und vier in anderer Folge. Das wäre am coolsten, aber ich schätze eher so 3-3-2 oder so. Das ist meine richtige Einschätzung. Weil die könnten schon noch ein Stückchen dauern, die Kämpfe. Tatsächlich. Und Scaraborn ist einfach auch nur ein Käfer. Kampf Pokémon? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Käfer. Kampf, maybe. Oder Flug, maybe. Ich weiß es nicht mehr. Spinsidias. So, wenn man ein Käfer-Pokémon Das ist eine Spinne. Das ist das neue Pokémon. Achso. Äh, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch noch ein Typ Käfer, oder? Ich glaube, es ist ein Typ Käfer, aber vielleicht liege ich auch falsch. Und verdammt! Du nervst! Schutzschild ist eine super nervige Attacke. Hört auf ist einzusetzen. Das nervt. Ja, deine Falle funktioniert nicht. Dann steckt da keine Taktik dahinter. In der Falle. Dann bringt sie auch nichts. Ha? Aber vor allem die ersten beiden reden werden jetzt komplett weggesniped von mir. Und schau mal. Hat sich entwickelt. Der Typ Käfer steht für viel Durchhaltevermögen. Der Sieg ist nur einen Sprung entfernt. Und ja, die haben jetzt sechs Pokémon, aber... <lacht> Nicht, dass es sich irgendwas ändern wird in der Situation. die also fünf Pokémon sogar nur, pff, ist ja noch schlimmer. Mein kleines Bärchen schlüpft aus seinem Kokon und breitet die Flügel aus. Ja, wie wir kennen, ne, wir es wissen. Bären haben Flügel. Das wissen wir alle. Bam. Oh yeah. Käferursaring. Und ich mag seine neue Animation von Ring. Das ist nicht einfach nur so rumstehen, das wäre es ihm langweilig. Sondern dass ist so bedrohlich seine Hände vor sich hat, als würde er mich gleich angreifen wollen. So wie jetzt gerade hier, habe ich angegriffen. <summern> oh wow. Too easy. Too easy for me. Chillig. Brüllig. Ja, was würde man in diesem Spiel nur ohne einen Feuerpunkt tun, ne? direkt das heißt einfach verreggen. <lacht> Das sieht wirklich ist. Was ich wirklich als etwas ganz Unterwahres entpuppt. Okay, danke. Danke. Okay. Vielleicht ich zum nächsten Das war beeindruckend, du da Du stehst im top chip echt nicht in nichts nach. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie Honig sich an den geschmecken schmecken kann, wenn man sich endlich mal austoben durfte. So langsam glaube ich, dass es niemanden hilft, wenn man äh, wenn man es Herausforderern allzu leicht macht. Meister Koch Kombu hat mir schließlich auch dazu geraten, meinem Gebäck eine eigene Note zu verleihen. Ja, das werde ich schon nun dann auch mit meinen Kämpfen tun. Hm, und wenn Trainer dann darüber jammern, dass meine Arena zu schwer geworden sei, dann erkläre ich ihnen, dass man hin und wieder eine bittere Note im Leben braucht, um die süßen Zeiten richtig schätzen zu können. Also dann, wir sehen uns. Ciao. Dann auf zum nächsten arena den wir dann auch wieder zerstückeln werden, genau so wie sie. Guck wie das klingt. Oh yeah. Okay, die zweite Arena müsste dann hier sein. Die Pflanzenarena. Ja, genau. Für Die Leute, die sich nicht mehr erinnern, können wir nicht rein, von, das war. Erste Arena, anfällig gegen Feuer. Zweite Arena, anfällig gegen... Ja, Feuer. Alles gechillt, alles easy. Es lebe die Ahnwangarde. Maike, ein Name allein ist bei dir nicht ausreichend. Ich werde dich fortan Künstlersehne, Maike nennen. Äh, Maike reicht schon. Puh, na daneben nicht. Ist ja auch völlig unwichtig. Ist ja völlig wurscht. Das einzige Wichtige ist die Kunst. Seit unserem letzten künstlerischen Wettstreit habe ich mir oft gedacht, dass wir das unbedingt mal wiederholen müssten. Tausend Küsse Mutter Natur, dass sie deine Geschritte ein weiteres Mal zu mir gelenkt haben. Eigentlich war für heute noch ein Treffen mit dem Top-Champ angesetzt. Doch das streiche ich ganz flink aus meinem Terminkalender. Weg damit! Lass uns doch noch lieber über Kunst philosophieren. Nein. Du bist der Vertreter des Top-Champs? Hab ich eigentlich gar nicht gesagt, aber okay. Na, soll mir recht sein. sage ich erinnert die Gegner zu einer künstlichen Kollaboration mit dir ja, bekommen wir es mit jeder Grund gut genug. Also Nagel bist du bereit, mit mir das Tor zu zahlen der Kunst weit aufzustoßen? Okay. Das leben die Avantgarde. Bewegen wir uns zu meinem zu dir. Okay. Sonst man dann zeig so mal seine Sonnenfloras, die du überall rumfliegen hast. Du, du, du, du. Bitte bam, bam. Scheine, Maike, dass die Windmühle von Boladin ist nicht beeindruckend. Mit ihrem Flügel weckt sie den Wind, der durch Paldea weht. So dreht sie sich gemächlich und doch kraftvoll. Wenn ich meine Kämpfe mit einem Sprung von dort oben antrete, gewinne sie an Gewicht und Bedeutung. Was will sie das sagen? Wusste ich doch, dass du meine Klanggänge verstehst? In puncto Kunst liegen wir eben auf eine Wellenlänge. <lacht> ich denke, ich kann diesmal auf den Auftritt verzichten und meine Springgelenke schon. Dieser Kampf verspricht auch so, mein größtes Meisterwerk zu werden. Doch genug der Worte, expressive Künstler wie wir zwei müssen kein langen Reden schwingen lassen. Wir Taten sprechen. Bühne frei für unser gemeinsames Kunstwerk. Bist du bereit? I guess. piu, Kulso, Kulso, Läuse, Lulso. Entspann dich mal ein bisschen, ja? Süßes kleines du, Sexy. Siehst süß. Siehst du schon vor dir? Das Kunstwerk, das wir gemeinsam schaffen werden, Meike? Das ist ein bisschen wie Rohan, hab ich das Gefühl. If you know, you know. <lacht> Mehr sag ich dazu nicht. Ja, eigentlich kann ich jetzt jemanden Feuerbomben spammen. Hier kann ich jetzt auch Sin Titan benutzen theoretisch, aber äh, ich habe so spät reingedacht. Jetzt habe ich schon mal bekommen. Was soll's? Who cares? Was soll's? Pop. Ja, wie fandet ihr. Ähm. Ne, wir fallen keine Fragen mehr an zum Spiel, ganz ehrlich. <lacht> eigentlich, äh, innerlich muss ich sagen, bin ich eigentlich schon durch mit dem Spiel. Ich meine, was machen was machen wir jetzt? wir machen jetzt noch 8 Rematches und dann. Ähm, keine Ahnung, eventuell noch dieses Turnier, was sie davor haben, falls das möglich ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gespoilert habe, aber Spoiler, das Spiel wird ein DLC bekommen am Ende des Jahres. Und ja, dann wird es wieder weitergehen mit dem Spiel. Und bis dahin sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Weil was wird jetzt noch kommen? Das was ich gerade gesagt habe und mehr nicht. Deshalb. ich kann euch auf jeden Fall sagen. Ich habe einiges geplant für dieses Jahr. Na, ja, wir haben ja jetzt 2023. Und ich freue mich schon mal drauf, wenn ich euch alles zeigen kann. Aber alles mit der Zeit. Level 70! Ja, wie gesagt, alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Alles entspannt, alles gechillt, alles easy peasy. Ja. Wir waren hier ein bisschen gechillt durch das Spiel, durchgehen. ich, ich glaube wir schaffen sogar vier Kämpfe in dieser Folge. Lass mich anstreben. Vier Kämpfe in einer Folge. Ich habe einiges im Spiel nicht gemacht hier. Ich habe nicht jeden einzelnen Fleck besucht. Obwohl ich das eigentlich einmal schon vorhatte. Aber vielleicht ich sagen, weil ich... Und hier ist übrigens Ulithena. Die Weiterentwicklung von dem Oliven-Pokémon, das letzte Entwicklung. Ja, es ist einfach so ein Baum. Von der Sch vom Schatten her sieht aus wie so ein Feuer-Pokémon, aber... Nein. Das ist einfach ein Baum, ein Olivenbaum. Ja, wenn man es mag. Ich finde es mehr. Ähm, ja genau, ich habe mich hier in einzelnen Fleck besucht. Ich habe mich hier in einzelnen Trainer besiegt, wo ich das eigentlich vorhatte. Aber ich dachte mir, das streckt das Spiel so sehr raus. Und dann wie ich irgendwie keinen Bock. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, so schlimm ist das Spiel jetzt auch nicht, aber... So viel Bock habe ich jetzt auch wieder nicht. Whatever. Whatever. Da kommt Mogelbaum und da kann ja ausnahmsweise mal so Titan den Endspurt machen hier, ne? Das kann ja ausnahmsweise so Titan machen. Ah. Dieses Werk soll zeigen, dass die Dornen in einer Hose so hartnäckig sind für ihre Wurzeln. Ist das so? Ja, ist das so? way! No, no. Wollen wir das mal sehen? Die Menge sei bekommen, wonach sie sich sehen. Ich präsentiere von der Mogilei zum Baum 2. Electric Boogaloo. Oder soll ich eher sagen? Pflanzenboogaloo? Nein, also das, das sollte es nicht sein. Das, das war unlustig. Das war cringe. <lacht> Kann Mugum überhaupt noch irgendwas sehen? Das Dikt, der kommen in seine Augen. Oder? Da bin ich schon. Ah, ah. Oh, wow, wow, wow. Oh, no, no, no, no. du no. Folge meine Wunsch und wachse wild heran. Weg breiter. Aua, das war nicht nett. Dafür kriegst du einen Ausmaul. Oh, yeah. oh, wow. Klatsch. Gewonnen. Easy. Okay, jetzt Die nächsten paar Räder kämpfen könnten schwieriger werden. Aber ich denke trotzdem nicht, dass wir Probleme haben werden. Ich denke es trotzdem nicht. Das war Okay. In der Hitze des Gefechts gleich zu einer originalen Abstufung schillernder Farbtöne in konstanter Bewegung. Können Sie mich entscheiden? Ungestüm und sanft zugleich, die Verkörperung eines nicht in Worte zu fassenden Kontrastes. Ich ziehe den Hut vor dir. Der Kampf ging nicht verherrlich erquickend. Er rief mir ins Gedächtnis zurück, wie ich mich einst fühlte, als ich zum ersten Mal von der Muse geküsst worden war. Was? Oh, oh mein, Gott, hatte ich vergessen, dass du ja wegen der Infestation hier bist, ne? Ja, äh, das ist mir einerlei. dem top Champ ruhig, was ist passiert. Ähm, ja. Für mich ist einige, einzig ein anderes Wort, das mit INSP beginnt. Nämlich die INSPIRATION. Und dieser sprudelt gerade nur so aus mir die, Gun die Gunst der Stunde will genutzt sein Entschuldigung, aber ich muss mich so gleich an mein neues äh, Werk setzen Okay, entspann dich mal, Bro <lacht> Chillax! Alles easy, Bruder! Yeah! Direkt weiter mit der Nächsten und Ihr wisst alle Enigmara macht ich von allen am meisten einfach weil ich sie am lustigsten fand. Ich hatte mega den Love-Flash hier bei ihr. Fast schon so viel bei, wieder bei, den, äh, bei der Szene mit dem Direktor und dem Wort Cringe. Das war auch mega lustig. Du bist gefallen mit meinem Elektronauts, Top-Chap! Wer ich bin, fragst du? Nein, Enigmara natürlich! Hallo, ciao und Hallo! Hä, Moment, du bist ja gar nicht, Zardaria! Ich bin Vertretung! Bitte was? Du bist gerade erst Champ geworden und darfst schon den top champ vertreten? Aber du hast das hat gefühlt erst gestern deine Rennabprüfung abgelegt. Zapplarantastisch. Hm, das heißt wohl, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Collab mit dir. He, <lacht> Also, klaro, dann weiß ich Bescheid. Da du als zur Inspektion hier bist, werde ich, Enigma, dir mal so richtig zeigen, wo es lang geht. Wie sieht's aus? Hast du Lust, in einem Feind mit mir alles zu geben? Klar doch. Dafür bin ich hier. Jawohl, Auf, auf, jetzt geht's ins Spotlight. Okay. du. du. Du, du, du, du, du, du. Ich weiß, manche nervt die Stimme, aber es ist mir egal. Ich hab die Stimme für sie rausgesucht. Also egal. Ja? Okay, macht da coole Posen. Meine lieben Zuschauer von Enigma TV. Holla, ciao und hallo, Hier ist euer Enigma haben wir einen fluffig frisch gebackenen neuen Chem zu Gast. Mike. Mike, wusstest du, dass du bei unseren Hinweitern das brandheißeste Top aktuell Gesprächsthema bist? Ich erinnere mich noch an deine Arena-Prüfung. Sie war so aktivisierend, dass es gekribbelt hat. Auf das Video, wo wir gerade geht? Ich kann es kaum erwarten, die Zuschauerzahlen steigen zu sehen. Ah ja. Jetzt soll doch schnell die Kameraposition anpassen. Okay, lassen wir unsere Zuschauer nicht mehr warten. Zeitfalls sind weit! Ihr ja, nicht glauben, wie sehr sich Enigma ein Enigmara ins Zeug legt? Bin ich mal gespannt. Gegen äh, Enigmara. Mit Voltream. Und das Ding. Hat schon was drauf. Leute, jetzt mache ich ernst. Das war eine Premiere. kurz so weit auf wie ein Magnetino. Aha. Ja, Kilowattre. Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach zumindest. Ist halt ein Elektro-Vogel-Pokémon, ne? Was soll, ich, was soll ich sagen? Es ist halt genau das, was man denkt, was es ist. Wow, genau. Und... Ich habe halt... ein Eis-Pokémon gegen dich! Bitte mich schneller, bitte mich schneller. Ich bin nicht schneller. Hey, das war viel zu viel Damage. Hey, yeah. Immerhin geht es. One shot down. Nice. Wampitz. Wampitz ist das Ding. Und da kann ich eigentlich ja mal meinen Super rausholen. Außer, ich denke jetzt falsch. Aber ich denke mit Erdbeben könnte das Ding doch schnell K.O. gehen, oder? Aber vielleicht denke ich ja wirklich falsch. Muss ich mal schauen. Rampit. Hallöle. Doch Erdbeben? Sehr effektiv. Habe ich richtig gedacht. Ja, danke. <lacht> Bringt nur nichts. Weil ich bin schon voll hier, aber trotzdem danke. Bam, bam, bam. Leider kein One-Shot, denn das Ding überlebt einfach so. Krass. Und Aua! Was denkst du? Wer du bist? Bäh. Okay, zwei von fünf war I guess. Down. Ich denke super kann den ganzen Tag hier einen Kampf hier carry Deutsch. Schaut mal, Luxra, das habe ich in Shiny. Hihi. Cool, oder? Ich weiß, hat niemand vor dich gefragt, aber. Ich darf trotzdem flexen, okay? Ach, das es interessiert. Hey, was sollen die Psycho-Beißer hier? Die kannst du gerne hier zu Hause liegen lassen, ja? Ja, gut. Ähm. Ich könnte das hier ja mal ausprobieren, ob das gut klappt. Oder macht es mehr als Hälfte-Damage? Das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ich denke, aber es macht... Nevermind. Au. Schön meinen Top verschwendet für nichts und wieder nichts dann musst du jetzt die rache von takogro spüren Wurf, ich mag ja die mit zum hat ist auch irgendwie neu oder nur weil so steht ja nur so rum aber jetzt ist so, so ein bisschen geduckter elektroball das macht bum bum das mag ich nicht das ding wenn es bum bum macht oh, wie sie da rumtanzt. Keine Ahnung, ich greife voran, <lacht> Pock, ich greife voran, bis es explodiert, I guess. I guess, I guess. Ah, explodiert es jetzt? Nee, tatsächlich nicht. Es will mich lieber angreifen. Nee, doch nicht. Hä? Okay, interessante attacke auf jeden Fall, dann, dann damit kann es nicht von Erdbeben getroffen werden, aber trotzdem, warum setzt es gegen mich ein, wenn ich ein Feuerpuppen bin? Hä? Ich habe keine Bohnenattacken. Na, naja, whatever. Tranmagiel! Du kannst im ein reich mal ein bisschen Platz für mich lassen, Michael! Äh, ich will gewinnen. Ich habe nicht viel Zeit. <lacht> ja. Ein gibt mir deinen Geistesblitz, der uns im Sieg führt. Okay, ich glaube, die Animation hier ist schon wieder die gleiche. Ich glaub, generell immer die gleiche. Whatever. Keine Ahnung, was ich jetzt zum thumbnail mache. Hm. Außer mittlerweile am alle Leiter Artworks. Ich versuche immer Artworks ins thumbnail zu packen, wenn es neue gibt. Manchmal gibt es aber immer noch keine. wir brauchen ziemlich lange ohne irgendeinen guten Grund. Und das ist weird. Das ist ziemlich weird. Ich glaube, Traumagie hat Schwebe als Fähigkeit. Deshalb Erdbeben wird wahrscheinlich nichts bringen. Bin mir da aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. So, ich mache einen Safe Switch hier an der Stelle. <lacht> Ja, Leider habe ich gegen Mare jetzt nichts besonderes, was ich jetzt einsetzen könnte. Ich denke einfach, ich setze irgendwas ein. Zum Beispiel unseren Törfie Man. Der wird da alle platt machen. Da wird das Grinch. Bam. Seht ihr? Genau deswegen habe ich ihn reingeschickt, weil ich weiß, er ist super stark und super schnell. Auch wenn es effektiv gewesen wäre. nee warte, ich doch keine zu Takt. Bist du zu Typ? Ja, whatever. Ich würde sagen, einen vierten Kampf quetschen wir noch rein, oder? Was meint ihr? Kein Wunder, dass du es das ganz bis zum Champ geschafft hast. wie, wie sie so drehen, wie so Ängchen über Kopf. Ich bin schon etwas enttäuscht, verloren zu haben, aber. Die Zuschauerzahlen von Enigma TV explodieren gerade. Ah, was gibt es Schöneres? Sie könnte weinen vor Glück. Na, hätte ich mir auch denken können. Bei so einer Berühmten ist der Antrag halt groß. Ich bin berühmt? Wir sollten öfter kämpfen. Aber mach mir jetzt keine Kulisse mit anderen Streamern, ja? Alles Gleiche, dann Quiz mit den top und lass mich gut dastehen mit deinem Bericht. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr? nicht mehr natürlich. Ja, sie macht natürlich ihre, wieder ihren Livestream hier. Was soll's. Wir ja, haben einen Wasserarena-Leiter vor uns, der hoffentlich sein Geld mit dabei hat, damit wir das nicht wieder für ihn suchen müssen. Also, ich habe keine Lust, ein Ticket für den Kampf zu ersteigern, wenn ihr wisst, was ich das nicht meine. Wasserarena-Leiter kam wohl als Nummer 4. Ich war irgendwie der Meinung, die normale Arena kam als viertes, aber scheinbar habe ich mich da vertan. Oder man kann es eigentlich in der Re Reihenfolge machen, wie man will. Die sind alle ungefähr gleich stark jetzt im Moment, aber ich will es in der Reihenfolge machen, wie wir sie gemacht haben. Und ich glaube. Damit wäre er dran. Hereinspaziert und willkommen in der Arena von Grafosa City. Mein lieber Scholli, wen haben wir denn hier? Ich hatte eigentlich mit jemand ganz anderem gerechnet. Meinst du den Topstand? So, so, verstehe. Dann hat ja, das hier also eingefädelt, weh? Warst du nicht vor kurzem noch dabei, Arena-Orden zu sammeln? Und jetzt bist du schon auf dem champ rang, Mensch, ist keiner, wie die Zeit vergeht. Du erinnerst mich irgendwie an Ancarpador. Anfangs klanscht du es nur hilflos herum, doch wenn es sich entwickelt, wird es zu einem wahren Meeresgiganten. Was für ein toller Fang, du doch bist. Und nun steht die Überfliegerin also vor mir, um mich auf Herz und Nieren zu berufen. Doch wer, wie ich schon eine Weile ein Restaurant schmeißt, ist es gewohnt, dass die Leute einem kritisch auf die Finger schauen. Gut geplattert. Wird du in einem Kampf herausfinden, ob ich mich auch immer im Fug und Reich an der schimpfen darf? Klar. Das ist Musik in meinen Ohren. Dann komm mal eben mit. Okay, ich komme mal eben mit. Gibt's da doch wieder kostenlos Geld? Nein? Naja. brauche ich auch nicht. Brauch ich auch nicht. Das eine, was ich brauche, ist, diesen Kampf zu gewinnen. Und zwar Dalli, Dalli! Ich finde es übrigens super nervig, wie lange die Animation dauert bei diesen Fahrstühlen. Wo ich nur gesagt haben: Seit du für mich dieses Seegras gesteigert hast, reißen mir die Kunden alle Gerichte, in denen es ich es verwende, förmlich aus den Händen. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat gezeigt, dass du wirklich das Zeug zum Champ hast. Weißt du, bei meiner Arbeit begegne ich den unterschiedlichsten Positionen. Das, da ist von Leuten wie dir, die an der Stromschnelle gleichen, bis hin zu eher behebigen Menschen, die an einen stillen Teich erinnern, alles dabei. Wer weiß, wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, bevorzugt da in der Regel Letzteres. Aber nicht ich, denn das wäre mir viel zu öde. Flüsse ergießen sich ins Meer. Das Wasser steigt so dann zu den Wolken auf und fällt wiederum als Regen auf die Herde ab. Und so wandelbar wie das Wasser bin auch ich. Kombu, der Koch, der hohe Wellen schlägt. Also los, komm her, aber zeig dich selbst. Dann mach mal Helle. Wir werden wohl eine Überfolge haben. Und nächste Folge auch. Denn jetzt mache ich nächste Folge nur dreijährige, wenn ich, mache, wenn ich in diese Folge vier mache. Hat ja keinen Sinn. Gute Zutaten brauchen keine Gewürze und gute Trainer keine Spielereien. Mach dich bereit. Na gut, Freundchen, wenn du schon so viel am Sprechen bist, dann muss jetzt auch mal ein bisschen einstecken hier. Ah. Ich bin vorbereitet mit einem Elektro-Pokémon, das dich komplett zerstören wird. Hast du gehört? Ja, komplett zerstören. Bellybolt. Ist damit gemeint. Hey, dieses Ding. Auwa. Danke fürs Aufladen. Du kriegst jetzt eine rein. Aquaschnitt. Hey, Lauf mich aufzustellen. Nochmal Dynamo, danke. Und nochmal, ciao. Also, wenn ich jetzt nicht jedes einzelne Buch von ihm one-shotte, dann ist aber irgendwas falsch hier. Das müsste ja eigentlich passieren. Schlickdreh. Das Sound von Chick ist mir nie aufgefallen. Ach ja, und ähm, entfernt bitte nicht die Augen von Dick -Tree, weil sonst sieht es ein bisschen zass aus. Aber mehr sage ich nicht. Und leider sterbe ich gleich, wenn ich nicht nächste Runde heile. Deshalb sollte ich das wahrscheinlich tun. Wäre nicht schlecht. Wenn dann mache ich das. pelipa pelipa Da ist es ja vierfach effektiv mit Elektro. Und es nieselt. Niedange, du? Niedange, Kumpel? Schau mich schon erstmal. Schwimmen. Wie lange das dauert. Komm, mach eine. Ich hab's doch verstanden. Okay, mach mal Dynamo. Mach mich halt noch stärker und Du kriegst wegen Boylenham noch mehr Damage Ganz ehrlich, Boylenham mit Belly -Boyle ist lustig Ganz ehrlich, das ist wirklich lustig Du liest mich nicht nur auf, sondern du kriegst selber noch Damage und Selbst wenn ich sterbe und ich mich nicht mehr aufladen kann kriegst du trotzdem Damage? Denn so funktioniert nun mal bei Babadabam, Wummer, Wie er sich bewegt in dem Outfit ich hab, ich hab keine Ahnung, ich laber. Also ich weiß ist, dass das Ding jetzt sterben wird. Von meinem Be... Ähm. Von einem anderen Pummel von mir. Verdammt. Warum ist das so stark? Hm, na gut. Ich schätze, ich könnte Farigir mal reinwerfen mit dem Ring. Ding, ding, ding, ding. Ding hält zwar vielleicht nicht so viel aus, aber es kann trotzdem reinhauen, ne? Gott. Ich muss eigentlich sagen, Fari Giraffe ist nicht unbedingt ein starkes Pokémon. Trotzdem, ich habe gesagt, ich wollte es unbedingt in dem Team haben. Und ich habe es in Team. Also lasst mich in Ruhe, ja? Ich bin selber schuld. Ich das Ding sieht einfach super aus. Ja, kann man zu sich sagen. Okay, letztes Viech. Hab vergessen, was es war, aber... Es wird nicht leicht. und wegen Überreste halte ich mich noch mal bis auf die Hälfte. Nice. Okay. Krawell. Keine Ahnung, was es war. Mir steht das Wasser bis zum Hals, hm? so also schmecken mir pokémon am besten. Was haben die heute alle mit, äh, Essen? Du warst Kravel. Ja, ja gut, da bin ich sehr effektiv, ne? Kravel, Zeit für eine Sei frei und unbändig wie die Fluten. Naja, jetzt bin ich nicht mehr sehr effektiv, aber ich war sehr effektiv. Du, du, du, du, du. Mir fällt erst jetzt auf, dass die Pokémon und die Trainer alle Umrandungen haben, so ganz leichte. Das ist mir nie aufgefallen, die ganzen Spiel lang nicht. Und Das ist mir aufgefallen, nur ich habe es noch nie wirklich realisiert. Das ist er. Ich habe es noch nie erwähnt, wirklich. Aber mir ist es schon aufgefallen, aber ich habe es noch wirklich realisiert. Wunderbar. Ähm, nice! Vergesst alles, was ich negativ über Farikief gesagt habe. Das Ding ist krass. Da <lacht> ja, komm! Ja, überrascht, ich weiß, bringt ja sowieso nichts mehr. Wir haben jetzt erstes Anlass gewonnen. Let's go! Let's go! Let's go! Easy! Die Hälfte der Rematches geschafft und beim nächsten Mal kommt die andere Hälfte. Seid gespannt, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Oh yeah! <lacht> Sieg so klar wie Quellwasser. Du hast mich richtig unter Druck gesetzt. Kein Wunder, dass der Top-Champ so große Stücke auf dich hält. Was für ein toller Fang du doch bist. Eine reißende Strömung erfasst alles in ihrer Umgebung und hinterlässt bleibende Spuren. Egal ob im guten oder schlechten Sinne. Das macht die Freude, die dir zur Seite steht, umso wichtiger. Deine jugendliche Energie war es für mich wie ein Jugendbrunnen. Jugendbrunnen? Ich sprühe nur sofort Tatendrang. Du kannst nicht ja ruhig ausrichten, dass der alte Kombo höhere Wellen schlägt als je zuvor. Vergiss das nicht, ja? Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Bye, bye. Und ihr liked jetzt bitte, das Video, ja? Habt ihr das nicht eine halbe Stunde lang das Video geschaut? Oder uns um zu liken? Das geht nicht, ja. Das kann ich tun. Auch für die, die durchgeskippt haben. So, trotzdem liken. Okay? Danke. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es neue